psychischen Erkrankungen sind in ihrem Alltag oft mit Vorurteilen konfrontiert. Diese Vorurteile halten sich hartnäckig in den Köpfen. Menschen, die psychisch erkrankt sind, werden oft ausgegrenzt. Sie haben nicht die gleichen Chancen und stigmatisieren sich oft auch selbst. Statt mit Aussicht will eine Gesellschaft, in der sich Menschen vorurteilsfrei begegnen. Ein Mensch, der psychisch erkrankt, soll die Chance haben, neue Lebensperspektiven zu entwickeln und im besten Fall gestärkt aus einer Krise hervorgehen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir verschiedene Aktionen geplant. Empowerment-Schulungen, eine Anti-Stigma-Kampagne, Fortbildungen, Kulturveranstaltungen und Diskussionen. Wir freuen uns auf gemeinsame Aktionen und eine gute Zusammenarbeit.